Wij eind. En... Klappe. Eind. Mijn naam is Joop van de Heuvel. Meine Tochter Sanne ist äh, schwerst äh, behindert, geistige Behinderung. Mein Name ist Alexander Perl vom Lehrstuhl für Informationsmanagement an der Technischen Universität Braunschweig. Ich bin die Susanne Rupra-Bissens. Ich bin die Leiterin des Instituts für Wirtschaftsinformatik. Neben mir sitzt. Ich bin Thomas Stoch. Ich bin vom Deutschen Roten Kreuz in Wolfenbütte und leite das Therapiezentrum und wir haben vielfältige Angebote für Menschen mit Behinderung. Vor anderthalb Jahren bin ich das erste Mal zu Thomas gekommen mit der Frage, können wir euch denn irgendwie helfen? Weil wir eine Veranstaltung haben, die sich Service Learning nennt, in der wir mit Studierenden gemeinsam bürgerliche Teilhabe üben. Und ähm, dann sind wir eigentlich über verschiedene Themen ähm, recht schnell zum Web gekommen, weil unser Lehrstuhl sich ganz stark damit beschäftigt und ähm, da hattest du dann gleich einige Gedanken dazu, Web. Ich habe mir gleich gedacht, klar, die wollen uns helfen, das ist sehr ungewöhnlich, normalerweise helfen wir ja den Leuten, aber ich dachte, okay, wenn die uns helfen wollen, gerne. Und ähm, sind aber ganz schnell dazu gekommen, ähm, äh, einfach darüber zu sprechen, wie sind die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Wir haben uns überlegt, ähm, wie, wie surfen Menschen mit Behinderung im Netz, nutzen die Facebook. Neben eben dem Problem, einen Computer zu bedienen, weil man eine körperliche Beeinträchtigung hat, bedarf es natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich alle selber, wir diskutieren täglich darüber im Netz, ist das alles gut, ist das schlecht, schulen, das schreien alle auf. Aber im Endeffekt wissen wir eben, dass man sehr viel lernen muss, um zu verstehen, was bedeutet das im Web, was von sich preiszugeben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen mit Behinderung. Vor allem Menschen mit Behinderung, die müssen sie einfach mit, also müssen sie nicht, aber sie wollen sie auch mit beschäftigen mit dem Internet, weil das Lernen heißt, wir haben das einfach automatisch gelernt, wir haben uns hingesetzt, man hat seine Erfahrungen gemacht mit Facebook, mit E-Mail. Aber wenn ich als Mensch mit Behinderung vielleicht von meinen Eltern die Rückmeldung kriege, nee, mach das nicht, äh, das ist gefährlich, Facebook ist nicht gut für dich oder wenn ich das nicht lerne, äh, aus... aus aus nachvollziehbaren Gründen sagt man manchmal, das ist nichts für dich. Da kann, kann ich auch keine Medienkompetenz entwickeln. Und wir haben uns überlegt, da muss man doch was tun. Nicht alle auch an dieser Webgesellschaft beteiligt sein sollten. Das heißt, alle Gruppen sollten in der Lage sein, in dieser Gesellschaft mitzuwirken und beizutragen mit allen Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben. Jemand nicht bei Facebook? Anika. Warum geht ihr nicht zu Facebook? Was in der Schule abläuft, sprechen sie miteinander darüber und dann möchte sie genauso wie ähm, andere Schüler, möchte wissen, wer was macht und welche Musik woher kommt. Also die sind da ähm, sehr äh, internetbewusst. Und es wäre gut, wenn sie da dann auch äh, entsprechende Hilfsmittel hätten, um damit umzugehen schaffen, wie man in einem viel geschützteren Raum ähm, das trainieren kann. Online etwas zu posten, wie man in diesem geschützten Raum aber gleichzeitig sieht, was es bedeutet, wenn man ähm, das äh, ins Netz gestellt hat. Wer kann das alles lesen? Ähm, und dann in verschiedenen Stufen auch gemeinsam daran arbeiten kann, wie dürfte das jetzt jeder lesen, was wir da geschrieben haben. Wie weit müssen wir es abändern? Und jetzt wollen wir, dass noch viel, viel mehr Menschen ähm, das miterleben können, wie ähm, man das Internet nutzen kann, ähm, bzw. die Chance bekommen, das auszuprobieren und dazu brauchen wir eure Unterstützung und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft. Teilhabe an der digitalen Welt. Warum nicht auch für Menschen mit Behinderung?